Guten Morgen. Ja, heute hat mich was äh, <lacht> dazu angeschubst, dieses Video zu machen. Es ist Folgendes passiert, es forderte mich einer ganz wichtig und lauthals auf, geschätzte 40, und sah schon so streitbereit aus, ähm, die Maske aufzusetzen. Und da habe gesagt, nö. Und dann sagt er, willst du mit mir anlegen? Und kam bis auf einen Zentimeter an mich ran. Ich blieb natürlich stehen, aber ich gesagt, klar. Und haben angegrinst, hatte sie umgedreht, das war's. Ähm, nein, es, warum alles so weitergehen soll in den Augen dieser Leute. 60 Prozent wollen ja äh, dieses Symbol des Gehorsams weiterhin behalten. Symbol des Gehorsams, ich hatte mal ein Video draus, äh, drauf gemacht, ich hoffe, dass das noch da ist. Es geht um die Symbolkraft der Maske. Bei der Maskenpflicht im öffentlichen Raum und in öffentlichen Gebäuden geht es nicht allein um den gegenseitigen Schutz, sondern um die Symbolkraft der Maske. Das hat so ein gewisser Andreas Mucke mal gesagt. Ich werde es mal verlinken. Das war in der Westdeutschen Zeitung. Hoffentlich ist es noch da. Na gut. So, ja, aber ich hatte schon in diesem Video gefragt, im Nachtrag Nummer 60 zum Buch. Äh, ja, was machen denn die dann, die jetzt auch endlich was zu sagen haben?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 Naja, ich habe dann noch auf Hitlers bzw. Röms SA hingewiesen, das war ja damals genauso. Und ein Polizist hat sich mal seltsam verhalten und sagt den Schweizer zu mir lachend, ich bin nichts, ich kann nichts, bitte gebt mir eine Uniform. Naja, und ich sage ergänzend, ich will auch etwas sein, sprach der Punkt, blies sich auf und wurde zur Null. Naja gut, lassen wir das bis dahin auch. Aber ja, was machen die dann, die jetzt was zu sagen haben endlich? Warum wollen die, dass es so weitergeht? Ja, die einen wollen, dass weiterhin das Symbol des Gehorsams weiterhin getragen wird. Die anderen sagen, Klimaschutz ist wichtig. Klima kann man schützen, das geht. Aha. Gut, und die, was dahinter steckt, die Gründe sind eigentlich nur... Dass die, die das bisher lauthals getrötet haben, ihr Gesicht wieder verlieren könnten, ist das eine. Aber das andere ist, die können ja dann nicht mehr wichtig sein, die Lauthalshinweiser. Die möchten gerne diesen Status beibehalten. Die möchten, dass es so weitergeht wie bisher, denn dann sind die wichtig. Und fühlen sich nicht mehr so an den Rand gedrängt, weil bisher hat keiner auf so einen Dorftrottel gehört, der er zu nichts saugt. Ne? Das ist ja das Schlimme immer gewesen. Aber jetzt sind sie wichtig und das möchten die weiterhin bleiben. Das ist meine These. Übrigens, Kompliment an alle. Seit über einem Jahr haben wir jetzt hier Ruhe auf dem Kanal. Kommen noch irgendwelche Stänkerköppe und so weiter. Und ich merke das schon, wir ziehen alle an einem Strang also keine großen Schmierereien mehr. Oder, oder ich weiß auch was, ich weiß auch was, teilen, teilen, teilen. Bitte unbedingt ansehen und alles und so. Das hat sich hier sehr beruhigt. Sehr angenehm. Dadurch kommt man, äh, sieht man wirklich auch tatsächlich auch anhand der Kommentare, was wichtig ist, was wirklich wichtig ist. Und ja, wenn kommentiert werden soll, wenn also dazu etwas an Meinung herausgegeben werden soll, ja gerne, dann bleibt das aber auch beim Thema. Macht richtig Spaß. Leute, merkt ihr was? Ja, es geht um Bildung. Ohne Bildung kriegen wir das Thema nicht mehr gebacken. Ohne Bildung wird alles den Bach runtergehen. Deswegen macht was in dieser Richtung. Macht was, aber macht's gut und habt einen schönen Tag. Also bis dann. Tschüss, tschüss.